Mein Name ist Adambert Dittrich. Ich bin Autor im Spirit Rainbow Verlag. Durch die Gedichte und die Bilder möchte dieses Buch die Menschen von außen nach innen bringen zur Heilung ihrer Seele. Ich danke dir. Ich danke dir für diesen Tag, den du mir schenkst, wie ich ihn mag. Ich danke dir für all die Menschen, für all die Liebe ohne Grenzen. Ich danke dir für die Natur, für meinen Weg auf deiner Spur. In all meinen Gedanken preise ich dich, denn dich, o oh Gott, dich liebe ich. Mit allem, was ich geben mag, so danke ich dir für diesen Tag. Von da an hat Gott mich mehr und mehr verändert. Wenn ihr noch mehr von mir erfahren wollt, dann abonniert mich. Ich danke euch.